In diesem Video geht es um die Aufgaben. Ich sehe jetzt hier, ich habe sieben Aufgaben, die in meiner Liste stehen und die ich leider noch erledigen muss. Und wenn ich auf Aufgaben klicke, sehe ich hier eine Liste mit allen aktuellen Aufgaben. Und bei den Aufgaben sehe ich, es gibt diese Aufgaben hier. Das ist der Name, das ist der, das Datum, an dem die Aufgabe eingestellt wurde und das ist der Moment, an dem ich diese Aufgabe abgeben muss. Diese Aufgabe habe ich also heute abgegeben. Um 11.35 Uhr sollte ich sie abgeben und ich habe sie rechtzeitig abgegeben. Das habe ich also erledigt. Aber ich sehe, hier habe ich eine Aufgabe, die habe ich nicht erledigt und ich hätte sie heute um 10 Uhr abgeben müssen. Wie unangenehm. Um diese Aufgabe wollen wir uns jetzt einmal kümmern. Hier drunter sehe ich Aufgaben, die muss ich dann äh, morgen abgeben. So hier steht immer, wann ich sie abgeben muss. Ich habe mir eine ganze Reihe von Aufgaben probehalber mal gegeben, damit ich möglichst viele Aufgaben sehe. Gut. Ich kann die Aufgaben immer sortieren hier, wenn ich auf den Abgabetermin klicke. Ich kann sie nach Starttermin sortieren, ich kann sie nach Aufgaben sortieren. Und hier oben habe ich noch eine Möglichkeit. Die Aufgaben, die ich habe, das sind hier die aktuellen Aufgaben. Vergangene Aufgaben habe ich jetzt noch nichts, denn äh, solange ist das Ganze ja noch nicht am Lauf. Aber es geht jetzt um die aktuellen Aufgaben, die ich mir jetzt hier anzeigen kann und wie gesagt, jetzt geht es um die Aufgabe, die ich eigentlich heute hätte erledigen sollen. Ich klicke jetzt auf diese Aufgabentitel und sehe hier meine Aufgabendetails, also welcher Lehrer hat es erstellt, ich sehe hier wann sie es eingestellt hat. Dann sehe ich, wann ich es abgeben muss und dann habe ich hier eine Beschreibung der Aufgabe und da steht alles drin, was sollte ich mir gut durchlesen, was ist da wohl zu tun. Und da sehe ich, okay, es gibt einen Fragebogen und ich soll diesen Fragebogen zurückschicken. Und jetzt sehe ich, die Kollegin hat jetzt hier eine Datei bereitgestellt und diese Datei muss ich mir herunterladen. Und die bearbeiten. Ich habe hier noch gar keine Datei abgegeben und entsprechend auch noch keine Datei hochgeladen. Jetzt muss ich also diese Datei herunterladen. Dazu klicke ich auf die Datei und die Datei ist jetzt hier heruntergeladen worden. Das, wie das genau aussieht, hängt jetzt vom Browser ab, den ihr benutzt und auch von euren Einstellungen. Also Manche Dateien werden heruntergeladen, dann normalerweise ins Download verzeichnis Manche Dateien werden direkt geöffnet. Das kann ich euch nicht genau sagen, wie das bei euch aussieht, weil das von euren Einstellungen abhängt. Bei mir wurde diese Datei jetzt heruntergeladen und in dem Browser, den ich verwende, kriege ich hier einen Pfeil und ich kann jetzt einmal Öffnen auswählen. Wenn die Datei mit dem richtigen Programm verknüpft ist, funktioniert das auch. Ich kann mir die Datei auch im Ordner anzeigen lassen. Und das werde ich jetzt einmal tun. Ich klicke auf In Ordner anzeigen. Und jetzt sehe ich hier, die Datei ist in den Ordner Downloads heruntergeladen worden. Und die, das ist die Datei. Und ich sehe, es ist eine OpenOffice Datei. Die kann ich jetzt also mit OpenOffice bearbeiten. Um die Datei mit OpenOffice zu bearbeiten, mache ich einen Doppelklick. Und es hat sich hier OpenOffice geöffnet und ich sehe jetzt hier die Datei, die ich bearbeiten soll. Ich soll also jetzt diesen Fragebogen ausfüllen kann die Datei jetzt hier in OpenOffice direkt bearbeiten, das ist ganz praktisch. Dann brauche ich mir nichts auszudrucken und auch sonst brauche ich nichts zu machen. Ich kann die Datei direkt bearbeiten. Zum Beispiel hier diese Fragebogenpunkte, das kann ich mir markieren und sage hier, ja, ich habe alle Bücher der Hauptfächer zu Hause. Hier brauche ich nichts einzutragen, denn äh, ich habe ja alle Bücher zu Hause, aber nur da, um das zu zeigen, trage ich jetzt mal ein, keine. Ich habe Zugang zu einem Laptop oder PC. Ich habe ein eigenes Handy und kann damit auf iSurf und Fotos machen. Ja. Ich habe zu Hause WLAN-Zugang. Ja. Ich kann einen Drucker benutzen. Ich habe keinen Drucker zu Hause. Nein. Jetzt speichere ich die Datei und beim Speichern wird sich euer Lehrer sehr freuen und das solltet ihr auch immer machen, wenn ihr sagt Speichern unter und dort euren Namen mit immer angibt. Ich habe ja jetzt den Namen Musterfrau auf äh, iServe, deswegen benenne ich die Datei um und nenne sie Musterfrau. Dann weiß immer, der, die Lehrkraft weiß immer, welcher Schüler hat welche Datei abgegeben. Wenn er alle auf einmal runterlädt, dann kommt er dann nicht durcheinander. OpenOffice kann ich jetzt schließen. Und ich sehe, ich habe diese beiden Dateien, einmal die Datei, die ich heruntergeladen hatte und einmal die, meine Datei, die ich gerade bearbeitet hatte und gespeichert habe. Jetzt schließe ich auch das Windows Explorer Fenster wieder und kann jetzt hier eine Datei hochladen, und zwar die Datei, die ich gerade bearbeitet habe. Und Dann klicke ich hier auf Hochladen. Und ich muss natürlich jetzt wissen, wo hatte ich die Datei gespeichert. Naja, ich hatte sie noch in Downloads, deswegen gehe ich jetzt auf die Downloads. Und da ist meine Datei, da klicke ich drauf, klicke auf Öffnen. Und ich sehe, jetzt ist die Datei hochgeladen worden, aber Achtung, die Datei ist noch nicht hinzugefügt. Das muss ich jetzt machen. Also ich kann Dateien hochladen, ohne sie zur Aufgabe hinzuzufügen, aber deswegen muss ich jetzt hier noch auf hinzufügen klicken. So und jetzt habe ich die Datei hinzugefügt und kriege die Meldung, ich habe die Aufgabe auch erfolgreich erledigt. Wenn ich nicht zufrieden bin und das Ganze nochmal machen möchte, nochmal die Aufgabe bearbeiten will, kann ich hier dieses Feld anklicken und die Datei löschen. Aber für heute bin ich zufrieden und ich habe meine Aufgabe jetzt abgegeben. Und wenn ich jetzt gucke bei den Aufgaben, sehe ich, jetzt hat sich die Zahl auf 6 verringert. Ich habe noch 6 offene Aufgaben und meine Aufgabe habe ich Gott sei Dank jetzt fertig erledigt.